Homogenität der Güter Homogenität der Güter bedeutet, dass alle Güter, die auf einem Markt gehandelt werden, hinsichtlich aller Eigenschaften, zum Beispiel Größe, Farbe, Form und so weiter, absolut identisch sind. Nummer 2. Vollkommene Markttransparenz Vollkommene Markttransparenz bedeutet, dass alle Marktteilnehmer, Anbieter und Nachfrager zu jedem Zeitpunkt einen uneingeschränkten und vollkommenen Überblick über das gesamte Marktgeschehen haben. Nummer 3. Keine Präferenzen, das heißt es liegen keine persönlichen, keine räumlichen, keine zeitlichen Präferenzen seitens der Marktteilnehmer vor. Persönliche Präferenzen liegen zum Beispiel dann vor, falls Nachfrager ihre Anbieterwahl nicht ausschließlich auf Basis der, der Angebotspreise treffen, sondern vielmehr aufgrund von persönlichen Sympathien oder Antipathien. Räumliche Präferenzen liegen beispielsweise dann vor, falls Nachfrager ihre Anbieterwahl nicht ausschließlich auf Basis der Angebotspreise treffen, sondern vielmehr aufgrund der räumlichen Distanz zum nächstgelegenen Anbieter. Zeitliche Präferenzen liegen zum Beispiel dann vor, falls Nachfrager ihre Anbieterwahl nicht ausschließlich auf Basis des Angebotspreises, treffen, sondern vielmehr aufgrund der jeweils gewünschten Nachfragezeitpunkte. Nummer 4, unendlich schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Eine unendlich schnelle Reaktionsgeschwindigkeit aller Marktteilnehmer liegt dann vor, wenn jeder Marktteilnehmer unverzüglich auf jegliche Preisänderung reagieren kann. Das heißt, dass in dem Moment, in dem ein Anbieter seinen Preis beispielsweise auch nur geringfügig absenkt, die gesamte Marktnachfrage auf diesen Anbieter einstürmt. Es gibt hier also keinerlei zeitliche Verzögerung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit der Marktteilnehmer. Nummer 5 Punktmarkt der Begriff Punktmarkt bringt zum Ausdruck, dass die vollkommene Konkurrenz ein Marktmodell ist, bei dem alle Anbieter und alle Nachfrager an einem realen oder virtuellen Raum gleichzeitig zusammentreffen. Nummer 6 freie – Markt, Freier Marktzutritt für neue Marktteilnehmer der freie Marktzutritt für neue Marktteilnehmer liegt dann vor, falls sowohl neue potenzielle Anbieter wie auch neue potenzielle Nachfrager jederzeit und ohne jegliche Erschwernisse den Markt betreten können. Beispiele für mögliche Beschränkungen wären Altersgrenzen, Rassen-, Geschlechts- oder Religionszugehörigkeit, sowie technologische, wirtschaftliche, gesetzliche und oder körperliche Voraussetzungen. Nur in dem Fall, dass ausnahmslos alle sechs Prämissen erfüllt sind, herrscht auf diesem Markt eine vollkommene Konkurrenz. Der Markt ist in dem Fall vollkommen und der Marktpreis lediglich ein, aus Sicht des einzelnen Marktteilnehmers nicht zu beeinflussendes Datum. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Prämissen für die vollkommene Konkurrenz vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV trat finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.